Ja, für unsere Branche hat Swisscales eine sehr grosse Bedeutung, und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben die jungen Polymechanikerinnen und Polymechaniker die Möglichkeit, sich äh, im Wettbewerb zu messen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Leistungsschau, wo junge äh, Schulabgänge die Möglichkeit haben, sich zu orientieren und äh, hier hoffentlich eine Unterstützung bekommen bei der Berufswahl das Besondere an den Swiss Kills ist, man kann sich hier mit den Besten messen. Also, man konnte sich qualifizieren. Gestern war das Halbfinale. Und da konnte ich weitergehen. Und jetzt bin ich im Finale. Und jetzt kann ich Schweizer Meister werden, wenn es gut läuft. Also, ja, ich empfehle es jedem, der die Chance hat, hier zu Swiss Kills zu Es ist eine Riesenchance. Auch mal das Weg am Feeling kennenlernen. Also, wenn du die Möglichkeit habt, geben uns und kommen und zeigen wir uns das Piste, dann kommen an da und zeigt uns das zu Es ist spannend, zu schauen, weil wenn man sicher noch keine Lehre hat, oder so, dann sieht man die verschiedenen Berufe, was du machen kannst. und es ist sehr cool. Und du musst nicht zum Beispiel ein BAM weggeben, dann wirst dir vielleicht erklärt und du kannst einzelne Sachen machen, aber hier siehst du wirklich, was du wirklich machst im Berufsleben. Und das finde ich auch noch cool. Wenn man hier durch die Hallen läuft und sieht, wie viel und wie interessiert die jungen Leute und auch ihre Eltern oder eben die Besucherinnen und Besucher hier sind, dann kann ich sagen, die ganzen SwissKills sind ein Highlight. Das, ist das Coole ist eben, es sind alle Berufe live. Es sind ja 150 Berufe, 80 davon Wettkampf. und man kann hierher kommen und sieht die Leute beim Arbeiten. Und das ist ja perfekt, wenn ich als 12-Jähriger für zurückgehen würde, um diese Berufe anzuschauen. Für mich ist es sehr cool, im Wettkampf zu nehmen. Es ist sehr spannend, man, macht, oder man nimmt grosse Erfahrungen mit. Schon mit anderen, mit anderen Leuten, die du erst also Siehe mit anderen Wettkämpfern. Einen davon kenne ich sogar aus meiner Klasse. Wir reihen sehr gut zusammen. Es ist freundschaftlich und es ist so sehr cool. Also der Verband hat mich tiptop unterstützt bis unterstützt. sie haben mich immer gut gecoacht, haben mir Feedbacks gegeben, gesagt, hey, look, da noch viel arbeiten. Also da bin ich wirklich sehr gut und eng betreut worden.